Jawohl. Also wir sind nicht so esoterisch, wie das jetzt aussieht. Ja, kurz, ich habe keinen anderen Gong. Sorry. ist okay. ist auch nicht oh. Also wir, wir, wir können ja statt Gong rumrufen. Bitte? Wir können ja statt Gong oben rufen oder so. Um, oder wir können erklären, was können oben für eine singen. Maßeinheit ist. Wir könnten das auch mal singen. Oh ja, das ist eine ja. gute Idee. Aber auf jeden Fall herzlich willkommen zum kunsttalk können wir sagen. No. <lacht> so, heute. Naomi, du wolltest gerne moderieren. So, das weiß ich noch gar nicht. Äh, weil äh, die ganzen Punkte, die jetzt Andreas äh, für uns aufgelistet hat, die habe ich gar nicht mit, mehr mitgeschrieben. Aber ähm, hast du denn den Chat, denn? Mhm. Den müsstest du auch aufhalten. Kann, können, kann man denn? kein Touchpad bedienen, mhm. wie ungünstig. Es ist ähm, halt die Frage, ob ich das jetzt. Also gut, ich versuche das mal. Ähm, also wir haben uns ja jetzt eben schon eine halbe Stunde unterhalten und haben jetzt Punkte gesammelt für heute. Und äh, die möchte ich eigentlich nicht alle jetzt hier runterleiern, sondern eigentlich jemanden bitten, einfach da reinzuspringen in den Pott der Beiträge. Wer möchte das dann machen? Ja, ich finde, mit einem Thema, was leicht und sachlich zu bewältigen ist. Birgit, erzähl mal von Donnerstag. Ja, Donnerstag. Ich bin schon ähm, ja, sind neugierig, sehr gespannt. Am Donnerstag werden um 17.15 Uhr, werde ich ja mit Günther Lierschaft zusammen eine sogenannte Lecture-Performance machen. Ich werde dort einen Zuckerberg bauen auf meinem ähm, Swissair-Container. Und dieser Swiss Air Container ist auch noch gefüllt mit bildnerischen Arbeiten und Schachteln, die dann am Ende der Lektor Performance, wobei Günther in erster Linie sprechen wird und anhand seiner Zeichnungen, also das jetzt über Geld reden, nicht ähm, erzählen und demonstrieren wird. Ich werde dazu jeweils Fragen stellen oder ähm, Kommentare ähm, einbringen und seine Arbeiten und meine Arbeiten werden dann zum Abschluss ähm, eben ähm, gegen Spenden eingelöst, um äh, auch ähm, zu demonstrieren, wirklich ganz äh, hautnah visualisieren, wie die Spanne ist wenn man anfängt, über Geld zu reden, welche Dimensionen sich da eröffnen. Weil es geht bei diesen Spenden nämlich im Gegenzug äh, um 1,5 Millionen Schweizer Franken, die wir ähm, erwirtschaften möchten oder eben erreichen möchten. Und das geht alles zugunsten eines Heims für Menschen mit äh, kognitiven Beeinträchtigungen, weil die brauchen unbedingt ein neues Haus, in dem sie dann eben auch im Alter versorgt werden können. Und äh, dieses 1,5 Millionen, das ist halt das Ziel, ähm, eben Leute dazu zu ermuntern, ähm, ja, Spendenbereit zu werden, um das Projekt mit zu unterstützen. Habt ihr denn dann entsprechend äh, valides Publikum <lacht> dabei? Also, Wir haben also viele eingeladen, auch persönlich mit einem Kärtchen. Und ähm, ja, ja das das werden wir sehen. Wir werden das Ganze, das ist nämlich super toll, wir werden das Ganze im sogenannten Freiraum der Zürcher Kantonalbank abhalten. Das ist an der Bahnhofsstraße in Zürich. Das ist also eigentlich das, wenn jemand Zürich kennt, das ähm, teuerste Pflaster der Stadt. Und wir werden ähm, den Eingang der Börsenstraße nutzen. Auch passt gut zum Thema jetzt... Ähm, über Geld reden nicht. Meine Position dabei ist, dass ich nicht möchte, dass das Bargeld abgeschafft wird. Das ist meine ganz klare Position, weil ich glaube, dass dann keine Tauschgeschäfte mehr möglich sind, keine spontanen, freien Aktionen mehr, wie dieses jetzt auch zum Beispiel, kein ehrenamtliches Engagement mehr stattfinden wird und all das. Also das, kann man, das Szenario lässt sich gut und beliebig ausweiten. Also meine Position ist, das Bargeld nicht abzuschaffen, wie man vielleicht weiß, sind 1.000 Franken ja schon fast abgeschafft. Der 500-Euro-Schein ist abgeschafft. Der 200-Euro-Schein wird als nächstes abgeschafft werden. Und äh, das ist eine ähm, Inflation, also eben diese Abschaffung des Bargeldes. Dafür stehe ich. Ist das so, die Haltung oder die Thematik, mit der äh, ihr da in dieses Übergeld redet man nicht oder äh, so einsteigen werdet? Oder das ist, äh, äh, ist das jetzt nur so ein Teilaspekt? Ja, ich, geht's nur, ich, vertrete nur, ich vertrete nur diese Position des Abschaffens des Bargeldes, nee, also mhm. sehr materiell nicht. Ähm, mhm. Günther hat sich ja extrem eingearbeitet, er ist ja schon seit äh, in mehreren Performances unterwegs mit äh, dem närrischen Lauf des Geldes, den er sehr gut erklären kann und erläutern kann. Die Sache ist, dass auch eben Finanzfachmänner äh, dabei sein werden, wie auch Leute aus der Kunstszene, mit denen wir dann in Dialog kommen und auch äh, gemeinsam darüber sprechen werden, über diese ganze Aktion. Das mhm. andere ist eben auch noch ganz toll, vis-à-vis -vis von diesem, also direkt gegenüber von dem Freiraum, äh, sind halt auch Galerien, recht hochpreisige Galerien. Und noch eine Straße weiter ist zum Beispiel das Aktionshaus Christie's, worauf wir natürlich auch so ein bisschen... Äh, ja, das werden wir jetzt nie. aber die Zusammenhänge werden wir einfach darstellen. Also da darstellen. Also ihr seid ja, im Grunde ja. schon durch die Art, wie, wo ihr euch platziert, seid ihr schon äh, sozusagen Bitten mitten in drin. der Thematik und äh, äh, braucht also vieles gar nicht mehr zu erklären, weil es also durch die Lokalität äh, schon einfach mit mitverarbeitet ist. Und äh, was, was ich eben spannend finde, ist, dass da nämlich äh, die Fachleute der äh, Wissenschaften und eben auch der Finanzwelt ja immer so der absoluten Überzeugung sind, dass das Einzige, was über ein Thema zu sagen ist, dass es dass das Ihre ist, nicht was Sie zu sagen haben. Und dass jetzt auf einmal im Grunde äh, Laien, fürchterlich äh, naive Laien aus einem fürchterlich, äh, fürchterlich simplen Randbe Randgebieter plötzlich auftauchen und äh, mitreden oder auch sogar Ex Kathedra äh, etwas etwas <lacht> leisten. Also das finde ich also ganz, ganz spannend, wie das aufeinander äh, aufeinanderfreit ja, oder so. Ich, ich möchte diese, ja, ich möchte diese Unterscheidung vielleicht mit dem Laien nicht oder Laien und Experten vielleicht mich gar nicht so betonen. Ich möchte, unsere Maßgabe ist, dass jeder über Geld spre sprechen kann, weil jeder auch irgendwo als äh, mit Geld äh, zu tun hat. Letztendlich ist es Geld auch, kann es jetzt Luhmann annehmen, gener symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium. Jeder kann etwas zu Geld sagen. Vor allen Dingen hat jeder Erfahrung damit. Das ist genau. ja das Spannende. Mhm. Genau. Und dem einen fehlt es eben und der andere hat zu viel davon mhm. und äh, da möchten wir gerne so einen kleinen mh, Austausch mit mhm. äh, Kunst, ich also auch die künstlerische noch mal Perspektive beleuchten auf dieses Thema, weil viele äh, äh, ja, es hat ja auch viel mit Kunst zu tun oder viele jammern ja auch keine, dass es ist eine brotlose Kunst, ist, dass sie, äh, wenn sie finanzielle Mittel hätten, dass sie dann mehr machen könnten und würden und so weiter. Ja, hm. Entschuldigung Naomi. Aha. Ähm, mir ist noch so im Ohr, dass du ja eigentlich mit deinem Kunstverständnis, also nicht Pädagogisches im Sinne hast und also das und auch nicht in erster Linie ähm, was sozial-karitatives, aber das lasse ich mal beiseite. Ähm, wie siehst du dich, weil das jetzt Lecture heißt, darüber bin ich jetzt gestolpert ein bisschen. Ja? Ach, das ist aber ein typisches Format, was in, innerhalb der Kunst, heute der Gegenwartkunst, auch gemacht wird, Lecture-Performance. Okay. Auch äh, gerade die, die im Bereich der künstlerischen Forschung arbeiten oder kunstbasierten hm. Forschung arbeiten, äh, zeigen ihre Ergebnisse ihrer künstlerischen Forschung häufig im Format von Lecture-Performance. Ich finde das ganz witzig, Entschuldigung, ganz ja. witzig, weil ich nämlich für meine, meine Performances also längere Zeit, also das erst so immer eher als talk Performances oder äh, äh, also irgendwie nach einer bestimmten Zeit habe ich da angefangen, weil das, das so zu nennen, weil das einfach manchmal einfacher war, als genau zu erklären, wie, wie meinetwegen Erdmann und ich das äh, handhaben. Aber äh, so Lecture Performance habe ich jetzt äh, erkannt, ist also wäre also mindestens ein Ähnliches, äh, weil das äh, weil das eben oft auf Experimenten, die dann tatsächlich oder Gedankenexperimenten, die vorgeführt werden, äh, basiert und könnte schon auch als als eine Form von ex exkathedra, äh, also vom Katheter herunter. Äh, angesehen werden und äh, werde jetzt diesen äh, Begriff Lecture Performance erstmal ein bisschen weiter erkunden, ja, weil das genau. äh, finde ich genau. ganz spannend. Ja, oh, letztendlich genau. hat diese Lecture Performance schon letztes Jahr im September begonnen mit Günther und wir arbeiten da ja wirklich in diesem ähm, Prozess dran und letztendlich ist sie die, die Aufführung oder das wirklich vor Ort dann direkt äh, zu äh, zeigen, ist ja kein Schauspiel nach dem Motto, wir haben hier äh, zehnmal geprobt und Generalproben gemacht und, und, und. Wir führen ja in dem Sinne nichts auf, sondern wir machen das aktuell in der Situation. Also das heißt, bestimmte Sachen bleiben auch immer noch spontan und äh, wie nicht eingeübt und äh, nicht eben nicht perfekt und fertig. Mhm. Mhm. Es ist also ja, das ist das Ganze, das, das Format. Und das ist wahrscheinlich danach auch noch nicht abgeschlossen, weil wir setzen dann ja sogenannte Bildwerke in die Welt. Die werden dann ähm, gegen eine Spende eingelöst und mitgenommen und die äh, wirken dann ja auch weiter. Also ich fände eine äh, Aufzeichnung von der Sache, die dann zugänglich wäre, fände ich ganz äh, spannend, weil ich das da toll. euch mhm. sehen würde, auch vor allen Dingen also diese Zuckerwürfel-Geschichte, ähm, die ja so also über mich vermittelt dann mit dem George Brecht zu tun hätte und so. Also das äh, fände ich toll, weil man da mal so einen Strang, wie sich etwas etwas verwandelnd weiter fortsetzt, nicht? also im, im äh, äh, Kunstleben oder in, in, in, im Geistesleben. Das äh, wäre ganz schön, da mal handgreiflich zu beobachten. Also tatsächlich feststellbar. Genau. Hat, Arik hat hier noch geschrieben als Formulierung, Action Teaching ist auch interessant. Das aus Action-Teaching finde ich auch gut. Der alte Bock, ey, dieser Bratzon. Brazen. Ja, wir können auch eine schöne Wegwerfbewegung einüben. Das machen wir vielleicht auch. Für mich nochmal bin ich nochmal über meine sogenannten Bilder im Atelier gegangen und ich habe sie wirklich alle im wahrsten Sinne des Wortes überzuckert. Äh, manche sind zu zuckrig geworden, die habe ich jetzt wieder herausgeworfen, ähm, aber letztendlich gibt es auch, damit ich so kon konsequent dieser Spur folge, ich stehe auch dann für die Süße und den Zucker und all das Zuckrige und habe ja auch von der Schweizer Zucker AG diese Zuckerwürfel bekommen und werde auch, auch mich weiterhin mit dem ähm, Medium des Zuckers befassen. Ich sage okay. nur, Zucker ist Gift. Zucker Danke. ist Gift. Bitte. Merci. Das klingt sehr spannend. Okay, so, welche, welches äh, nehmen wir dann? Soll ich, ich mal ein bisschen was vorlesen oder ich, du willst was, Virtualität? Nee, gerne dich. Ich würde, ich würd, also ich moderiere, ja, und ich lade dich jetzt ein, weiterzumachen. Mich mit, äh, ich bin mit zwei Punkten drin, ich nehme mal den harmloseren, in Anführungsstrichen. Das ist was mit du gut weil vielleicht ist es nur einer. <lacht> Ach so. Oh, was ist das für eine Zeichnung? Gleich. Das sind, ist ein Vokabular, was ich nicht beherrsche. Filterraum. Ähm, okay. Mhm. Bei mir hat er ein kleines Fingerchen mit einem Smiley gezeigt. Ja, das, das äh, hat er mir positiv. auch gezeigt. Genau. Das fand ich schon mal positiv. <lacht> <richtig. lacht> <Das ist> gut. <lacht> ja, ähm. Nee, also ich finde das mit dem Tentakeln ganz schön. Ja, es ist also bin ich äh, ganz, ganz spannend, Frau. Ja. Ist mir das erste Mal vor vielen Jahren begegnet. Das ist, Ich weiß nicht, wie oft es bei dem vorkommt, aber es ist in einem Buch, äh, in Zettels Traum, ist das, glaube ich, gewesen, wo mir das äh, als erstes begegnet ist, wie äh, Arno Schmidt das äh, Wort Tentakeln für eine äh, Handbewegung eines jungen Mädchens äh, verwendet, nicht, und das Wort Tentakel an der Stelle, damit meint er also eben das, was Hände können. Ne? So dieses, ne? also deswegen habe ich die jetzt heute angezogen. Ne? So, Ach, und, dann, und, und wer da, ist dieser Arno? Arno Schmidt, das ist ein deutscher ja. Schriftsteller, der äh, 50er Jahre, also ist für mich ist das sozusagen so der wichtige Schriftsteller. Äh, der ist, ja kommt ja auch hier aus in der Nähe und so. Und äh, hat äh, wunderbare Bücher in einer etwas eigenartigen Sprache geschrieben. Sehr und, verschachtelt. Äh, mhm. Ja, verschachtelt, aber auch äh, voller, äh, wo, wo Wörter so zusammenwachsen oder Wörter äh, eingesetzt werden und plötzlich in der Bedeutung switchen und sowas. nicht Also äh, ich will jetzt nicht über Arno Schmidt reden, <lacht> sondern es geht um dieses Tentakeln. Und ähm, <lacht> da fand ich es also klasse, weil... Ähm, da nicht nur sozusagen der Begriff nicht, äh, mit gemeint ist, sozusagen, dass man das ja so man greift zu und hat, ne? der Begriff greift zu und hat, oder es entgeht ihm was, aber er hat immer so diese Intention des festen Haltens, nicht? also Packens, nicht? der Begriff jetzt packen was. Und äh, wenn das nicht gelingt, oder wenn eigentlich dieses feste, äh, äh, definitive äh, Bestimmen daraus ist, nicht, dann ist es also so diese, diese scheue Bewegung, die man hat, wenn man nicht weiß, was denn da kommt. Meinetwegen, wenn man in ein seltsames Loch hineinfasst nicht? und dann aber rauskriegen wie was ist da drin. Und dann ist man ja immer so mimosenhaft oder wie das Schneckenauge äh, jederzeit bereit zurückzuzucken. Nicht? Oder äh, gegenüber gefährlichen Stoffen oder äh, Dingen, die man so ganz klar, Gar nicht machen will. Also, wenn man jetzt mit, mit einem äh, Klumpen Lehm tentakelt, würde man eben gar nicht schon wissen, was da jetzt für eine Form kommt, sondern man würde sozusagen die Finger probieren lassen. Und äh, so in, in, im Tentakeln steckt eben dieses Tentative. Nicht? Also, dass das, das also Versuchen, Versuchung ist. Solche, solche Geschichten. Und das ist alles mit dem Tentakeln. Äh, äh, äh, gleichzeitig gemeint. Nicht? Und man äh, da kann dann noch viel mehr finden, ja genau. Zwischenfragen. Ähm, das sagt man doch eigentlich bei Tintenfischen, oder? Genau. Die, die haben die Tentakeln und wenn ich mir das so vorstelle, also die haben ja jetzt. wie viel die eigentlich haben von diesen Dingern. Acht. Mal mindestens acht, ja, das denke ich. Das also heißt, mehr so. ja. als, als fünf Finger und mhm. die sind auch noch weit auseinander. Ne? Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, also die berühren äh, in einem räumlichen Abstand Verschiedenes in ihrer um Umwelt äh, oder wenn die jetzt irgendwo reingreifen würden, in was, was man nicht sieht oder in was Trübes oder so, ne? Äh, dann haben die quasi ja wie äh, ganz verschiedene Sinneseindrücke zugleich. Ja, ja, ja genau. Das gehört äh, halt genau. Das ist ja. so, ich habe mich immer als Kind äh, äh, äh, gefragt, wie sich wohl eine Schlange fühlt, die sozusagen durch die lang ist und durch so eine ganze Wohnung durch ist. Ne? So, die ja dann also im Grunde äh, meinetwegen fünf, sechs Räume meinetwegen auf sich aufgefädelt hat. Ne? So. Ja. Und äh, und dann habe ich gedacht, was, wie ja. fantastisch. Dann ist mir aber eingefallen, dass ich ja in, einem, in, in Klamotten stecke, ne? So und das ist ja noch viel viel dramatischer, nicht? Also ich bin sozusagen so ein so ein Wesen mit äh, Armen, Fingern. Jetzt jetzt habe ich hier Handschuhe an. Da tentakeln also fünf meiner Gliedmaße rein die Hand. Dann kommt das schon aus dem Hemd raus. Aber das Hemd erkunde ich sozusagen durch einen anderen Ausgang, durchs Dekolleté hinaus. Ne? Bin ich dann sozusagen mit dem Kopf und und so weiter. Ne? Also das heißt, die die Räumlichkeit meines Körpers ist unheimlich komplex und auch noch so beweglich wie so ein Tintenfisch nicht? und so, das finde ich toll Aber der Oktopus, also wollte ich noch mal sagen, der hat ja in jedem seiner Fangarme ein eigenes Gehirn, ne? Auch das noch, ja, ich auch. Ja, ja dein eigenes, oh. Gehirn, ein Nerven, eigenes Nervensystem in jedem Tentakel. Also der hat Boah. ja äh, neun oder zehn Gehirne. Also wie viele Tentakel, weiß ich gar nicht, wie viele die haben. Glaube ich acht, Mann, ne? Also beim Zeichnen, denke, denke meine Hand, mein Auge, auch oft unabhängig von meinem Großgehirn. ist so. äh, finde ich auch äh, was. Also wenn du so ein Tentakel ist vom Oktopus, ah, ja. dann isst du ein Gehirn. Das ist ja, der Oktopus cool. hat aber auch wieder in Sachen Begriff, der hat immer Saugnäpfe. Ne? Das heißt also, wenn der zu, zu, wenn der Tentakel hat, die gelegen hat er, kann diese Sonde, die er da losschickt, sein Arm, ne, kann jederzeit auch was einholen. Ne? So, Und das finde ich dann auch nochmal ein, ein Ding. Also je, je länger ich über dieses Tentakel nachdenke, jetzt schon mal desto begeisterter bin ich von dem Wort. Ich, weil das, also so viel das von Forschung oder von. Ist super mit dem forschen und dem Tentakeln und so. Wir können wunderbar zurücktentakeln zum Kunsttalk 9. Ja, dann, oh. dann macht das doch. Können das, denn? Passt <lacht> doch, das passt doch jetzt gut, dass wir rüber tentakeln zum Kunsttalk 9, was da gelaufen ist. Ich Ach so, du hast jetzt mal, keine konkrete Idee dazu. Äh, ja, ich wollte nochmal eine Abschlussbemerkung noch machen zu Andreas. Also ich verstehe, ich wollte das ja auch mal ein bisschen besser verstehen mit dem Tentakeln und äh, also was ich jetzt so höre ist, ähm, dass das deinen Prozess der Gestaltungen beeinflusst und eigentlich auch eine, eine Geisteshaltung sozusagen von dir ist. Ja, ja erfahren, auch in, in dieses Vielfalt in, in mehrere Richtungen gleichzeitig und äh, ja. dann eben durch Behauptung generieren. Nicht? Ja. Das heißt also, ich tentakle in eine bestimmte Richtung, aber ich weiß genau, diese Richtung und das, was ich dann berühre, entsteht dadurch. Ne? Und dann klebt es äh, an meinen Saugnäpfen fest, dann zieht es zu mir rüber. Nicht so etwas, nicht? Also, oder lass es. Nicht? Oder oder ich tue mir weh und zack, ne, schnell weg. Ich sag so, also, Tinten, Tintenwolke. Ne? Und direkt in deinen äh, Arbeiten, also dass man da davon jetzt was direkt erkennen könnte, das ist nicht so, oder doch? Doch, natürlich. Doch. Natürlich. Aha, okay. Also allein schon das äh, Delphi-Buch, was ich ja jetzt äh, äh, gemacht habe, nicht, die, die mhm. Tiefseebilder oder dieses, dass dann Framing versucht wird auf der anderen äh, Buchhälfte, äh, das eben nie wirklich zu, zu etwas kommt. Nicht? Weil mhm. eben diese Frames sind für mich so Saugnäpfe, die, die lassen eher los, weil sie eben nie dazu kommen, äh, dass das bestimmte was sie brauchen, äh, zu realisieren. Nicht? Also das, da sind, das ist, äh, oder in meinen äh, Performances ist immer etwas Gestörtes. Nicht? Also mhm. äh, ich habe mich ja in den äh, Performances mit, mit äh, Professor Aha. Erdmann mit, durch neue Musik stören lassen zum Beispiel und so. Also es gibt dauernd äh, Dinge, die da, äh, also es ist nie manipulativ in dem Sinne, dass ich weiß, wie das Publikum oder ich im nächsten Moment äh, fühlen, Also man, es ist schon wie im Jazz öfter was festgelegt, ne? aber es ist immer am Entgleisen und äh, so. Nicht? Also, das es heißt also in der Quintessenz, dass gute Kunst immer ein bisschen stören und irritieren muss? Nein, gestört sein muss und äh, entgleist und äh, nein, also das äh, finde ich viel zu... Äh, ich will doch das, also das war ja mal, dass man das Publikum schocken wollte, um es sozusagen aus, äh, aus der Behebigkeit zu jagen oder dass man äh, äh, mit, mit Kritiken äh, äh, rumschnipselt und also das sind Sachen oder auch schon irritieren. Also ich gehe nicht mit der Absicht los, irgendjemand zu irritieren. Äh, das, das passiert mir höchstens so, nicht? also weil ich eben selber irritiert bin. Und weil ja, weil es offen, oh. du, du ja. lässt den Raum. Ne? Ja, ich, ja. Ich, ich bin in Da sehe ich, sehe ich eine Ähnlichkeit eigentlich zu dem, was Birgit berichtet hat von Donnerstag mhm. zu, äh, zu dieser Session. Äh, das ist halt, ähm, also es, ist, es wird nur eine Art Rahmen gegeben oder sowas. Mhm. Ähm, und äh, da, da ist Raum, dass ich halt noch was Überraschendes entwickeln kann. Ne? Genau, mhm. also es geht für mich um darum, dass Realität entsteht, so oder Wirklichkeit äh, sich vollzieht oder so. Das äh, ist für mich. Für mich sind die Sachen Material und die werden an diesen Prozess verfüttert, sozusagen. Nicht? Also es ist eben nicht so, dass ich eine Botschaft hätte, nicht? also wo ich dann sagen könnte: Oh, Leute, ich habe da was erkannt, das muss ich jetzt weltweit verbreiten, sondern dass da äh, Vorkommen entstehen oder äh, Erlebnisse? Ja, oder so, ich habe ja meinen Fingerabdruck mal äh, als Stempel verteilt und jetzt verbreiten sich meine Fingerabdrücke um diese um diese Erde, nicht? also meinen moralischen Fingerabdruck und dann dazu geschrieben, ich erlaube jedem Attentäter meinen äh, Fingerabdruck am Tatort <lacht> zurückzulassen und äh, so, das war, habe ich äh, total intensiv theoretisch um Ummantelt, aber da im Kern ist dieser Stempel, der meinen Fingerabdruck reproduziert. Und das gibt so Verteilungsräume. Ne? So geistige, ne? ich habe manchmal ich eine Zeit lang habe ich alles, was ich so anpackte, mit so einem Stempel versehen, Material, den zu Andreas Peschka. So ein bisschen besessen, sogar die Unidokumente, dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass das also nicht erlaubt sei. Und, <lacht> so und äh, aber äh, so, so da, das, das Moment, ne? Jetzt hast du das äh, Wort äh, Wirklichkeit in den Raum genommen. Da könnte ich natürlich gut ansetzen. Mit deiner Virtualität. Mit genau. meiner Virtualität, ja. <lacht> ähm, also da habe ich hier zwei Zitate. Ich äh, stelle das einfach mal so nebeneinander. Und ähm, alles zusammen ist so ungefähr so ein Bereich, mit dem ich mich nach dem letzten Talk beschäftige, ähm, beschäftigt habe, was so durch mich durchgegangen ist. Und ähm, das sind halt jetzt sehr widersprüchliche Aussagen und die stehen jetzt mehr oder weniger äh, unverbunden bei mir nebeneinander. Äh, und ich will die einfach mal mitteilen, weil, weil ich sie halt irgendwie interessant finde, auch für, für das, was, was ich jetzt unter Kunst verstehen könnte oder andere. Also da sagt zum Beispiel der Barz von Brock, also ihr könnt jetzt so ein bisschen mitdenken, was ich das letzte Mal gezeigt habe von Second Life. Also was wir da gemacht sehen, haben. Genau. Ja, wir haben da die Träume gebaut und, und das Ganze halt in einem Raum, der ja in Wirklichkeit nicht existiert, sondern eigentlich mehr in der Vorstellung und durch die Technik halt vermittelt wird. Ne? Also... Da sagt er, Virtualität ist keine Realität. Virtuelle Technik kann eine Menge. Das möchte der Künstler und Kunsttheoretiker Bartham Brock gar nicht bestreiten. Fantastische digitale Welten aus Computerspielen oder Filmen seien und blieben aber eben genau dies. Virtuell und damit nicht real. Virtuelle Welten seien insofern einfach neue Formen der eigenen Fantasie und damit eine real gewordene Virtualität. Wirklichkeit dagegen sei, was sich meinem Mutwillen, meinem Belieben nicht beugt. Mhm. Hat okay. der aber eine Ahnung, wie schwer das ist, diese Figuren zu machen und wie sich das entzieht. Genau, das muss ich auch gleich so denken. steht ne? uh -huh. <lacht> darauf, ähm, Kopfschuss. <lacht> <lacht> ja. Und äh, dem entgegensetzen ähm, wollte ich, was ich in, in Arte gesehen habe, die Zukunft der Kunst von mhm. einem Thomas Saraceno oder so wird er wahrscheinlich ausgesprochen. Ähm, also der äh, hat eben äh, ich habe es nicht mehr ganz genau recherchiert, leider. Also auf jeden Fall, der, der experimentiert mit einer Vorstellung und auch einer Realität von irgendwelchen Ballonen und äh, Plateaus, äh, die man in die, also mit sehr wenig Energieaufwand auch noch äh, in die Luft befördern kann und äh, arbeitet so an der Vorstellung, dass wir eben in Zukunft nur noch oder mehr oder weniger äh, in der Luft leben, weil ja die Erde da unten also ziemlich verbraucht und missbraucht ist. Ja? Und das finde ich halt total spannend, also diese Brücke von diesem spielerischen und fantasievollen, weil ihr arbeitet dann nämlich auch noch mit Wissenschaftlern zusammen, die sich eben, was weiß ich, mit dieser ganzen wie sagt man da, also Aerodynamik und was weiß ich, was man alles braucht, mit der Schwerkraft und so weiter auskennen. Und äh, ja, und da finde ich eben, dass Kunst so gesehen ähm, sehr viel beitragen kann. Also eben, wenn man da rumspinnt und mal nicht an die Schwerkraft gebunden ist, ähm, einfach neue Visionen zu erarbeiten, zu finden, zu suchen, darzustellen, mit anderen darüber zu reden. Und vielleicht kommt man da ja auf ganz neue Lösungen. Demgegenüber sagt jetzt wieder Barton Brock, die gefährlichste Ideologie der Glaube an die virtuelle Machbarkeit Lasse ich einfach mal so stehen. Und okay. vielleicht noch was von dem Robert Faller dazu, also was in meinen Gedanken da auch noch mitspielt. Äh, der Robert Faller sagt, wer nur vernünftig ist, funktioniert wie eine Maschine. Das ist nicht lebenswert. Wir arbeiten dann ständig dafür, unser Leben zu finanzieren und zu verlängern. Aber wir fragen uns nicht, wofür wir überhaupt am Leben sind. Erst wenn wir unvernünftige Dinge tun, tanzen, trinken oder uns verlieben, zum Beispiel, haben wir das Gefühl, dass es sich zu leben lohnt. Hm. So, also, also ich, damit ja. äh, wäre das von mir aus erstmal drin. Es wäre jetzt sozusagen gesagt. Also, also mhm. ich, ich äh, finde da sehr viele Aspekte dran äh, äh, spannend also virtuell als etwas, was Möglichkeitsräume aufmacht. Nicht? So. Und dann kann man ja, es gibt also sozusagen Möglichkeiten, die sind so ein bisschen Wolkenkuckucksheim. Und es gibt eben Möglichkeiten, die sind relativ nah an der Praxis. Nicht? Und es gibt Möglichkeiten, die, die Utopie triggern nicht? und so etwas. Und in all dem ist ja gerade die Wirksamkeit, nicht? Äh, äh, das was mh, sozusagen machthabern und mächtigen äh, mh, sozusagen den Impuls gibt, das jetzt zu kontrollieren. Nicht? Also das, äh, äh, das ist ein derartig quickes und äh, realitätsschaffendes äh, äh, Momentum, nicht? also Virtualität, das also äh, diese die, diese möglichkeitsräume zu kontrollieren äh, sozusagen ein, ein enges anliegen äh, von von von macht ist nicht also sei es in der dichtung sei es sonst wo äh, sei es in den erfindungen der wissenschaftler und also überall wo äh, also auch auch da wo, wo sich jemand nicht zu helfen weiß und dann aus der äh, aus der not heraus also kreativ wird nicht all das sind geschichten wo dann plötzlich äh, grenzen des gewöhnlichen über, äh, überschritten werden und wo dann, auf einmal für jemanden, der also den Status Quo erhalten will, natürlich Gefahren auftauchen. So Und äh, das alles ist eben im Wechselspiel äh, zwischen äh, der Realität, die man als fest erleben soll, als als äh, gegeben und als äh, zementiert, äh, und der Virtualität, die dann eben sagt, aber haha, nicht, also das äh, wüssten wir nicht, dass das jetzt alles fest sein soll, die Lücken sind doch alle äh, offensichtlich. Und, und, und da finde ich gerade, äh, die Virtualität von der Realität abzuschnüren, ist genau schon so ein Herrschaftsmoment, weil ich finde, die, äh, die, die, die, die äh, Wirklichkeit selber ist zu einem unglaublichen Teil virtuell. Nicht? Äh, also jeder Stein, den ich, äh, an dem ich meinen Fuß stoße, ist virtuell. Und äh, wenn wir über Geld reden, das Geld ist das virtuellste äh, neben dem, dem der künstlerischen Erfindungsgabe vielleicht äh, oder der menschlichen mhm. und so. Na gut, dann mache ich mhm. jetzt mal einen Punkt, weil Aha. ich glaube, worauf ich das hinaus ein... wollen würde. Na, hm. Die, also ich, ich einfach der ich... Faktor mag, Macht, ne? der, der sich hier auch durchzieht. Ne? ja. ja. Dass er gerade, wo er sagt, also wo, wo Künstler verfolgt werden, da ist die Wirksamkeit der Kunst bewiesen nicht? und äh, vermag nicht, den Bogen zu schlagen zwischen der virtuellen Welt, äh, die also dort in der Elektronik erzeugt wird und der virtuellen Welt, die mit Ölfarben äh, auf Leinwänden äh, gemacht wird, da einen Bogen zu schlagen oder äh, dem, was Performance kann und äh, Aktionskunst und äh, und so weiter nicht, also Realkunst, die teilweise Kunstwerke macht, die voll in die Wirklichkeit eingebettet sind, so dass man sie gar nicht mal mehr finden kann. Ne? So, also, na, okay, bin ich ja gar nicht drauf äh, weiter wird, sonst zu so viel vom Gleichen. Also, kann ich dann bei anderer Gelegenheit, also auf jeden Fall, das sind so meine Ten <lacht> Tentakeln, mhm, mhm. <lacht> genau. Ja, also, Barz und Bock hat nicht immer recht. <lacht> und den finde ich, dass, also um jetzt nochmal den Bogen vielleicht ganz kurz, äh, Barz Brock und Falle, also ich denke, die sind wahrscheinlich ziemlich diametral gegenüber, so wie ich das im Moment wahrnehme, in manchen Punkten, also zum Beispiel mit der Lust, also da frage ich mich, wo bleibt denn da die Lust am Spiel, ähm, ja, so irgendwie so das, ne? also das beschäftigt mich persönlich. Mm -hmm. Und und geht ja eigentlich auch immer wieder in die Diskussion bei uns ein, also eben, was sind denn jetzt die Prinzipien einer echten Kunst und so, so diese ganzen Sachen. Ne? Genau, und jetzt möchte ich an, genau, die Prinzipien einer richtigen Kunst. Ähm, da möchte ich wieder zurückleiten auf diesen Kunst-Talk 9, weil da ist ein ganz... Ähm, für mich ein entscheidendes Phänomen aufgetreten. Mhm. Ähm, ich habe ja nichts gesagt, sondern habe äh, hier diese körperlich-gestischen Übungen gemacht, ähm, während ihr gesprochen habt, also ihr gesprochen, damit meine ich jetzt Naomi, äh, Andreas und Godot. Ihr drei habt so als Dreiheit gesprochen und ich habe das auch nur als Dreiheit auf meinem Bildschirm gesehen und habe mich da überhaupt nicht gesehen, sondern wie, wie jetzt Frank, den Frank Staudinger oder den Michael als kleinen Punkt oder den äh, Arik und das hat ja mir immer nur drei Bilder gezeigt und ihr hattet ja so ein, ein Gespräch, was wirklich sich so gut ausgebreitet entfaltet hat und interessant war und auch gleich sowas, sowas hatte von, ja, ihr kreist da um das Richtige. Ähm, das hatte schon sowas ähm, wie so einen Kerncharakter, da kommt man gar nicht richtig dran, da kommt man gar nicht hinzu. Und nachher, erst als ich mir angeschaut habe, hat Skype dann ähm, automatisch mit dieser Aufzeichnung daraus eben diese vier Bilder, dieses symmetrische gemacht, hat also von Aha. dieser vorherigen Dreierordnung, also für mich ist das immer auch so ein bisschen eine sakrale Ordnung, dieses Dreiergestirn, dieses Triangulieren, dieses, äh, ja, halt in so einer Dreiecksbewegung bezieht man sich auf was, man kann dann auch ganz viel da ansetzen an diesem, an diesem Dreieck, ähm, oder sehr viel aufhängen. Ähm, letztendlich war das für mich, hatte das wirklich so ein, vielleicht so ein bisschen so ein, ja, so ein Ohne geschlossenes, so ein Einheitsmoment, den man gut zuschauen konnte. Aber es gab so was Einschließendes und was Ausgeschlossenes. Und ja, es hat sich dann nachher irgendwie in der Wiedergabe ganz anders, ganz symmetrisch, ganz ordentlich aufgeteilt dann dargestellt. Rein visuell. Mhm. Mhm. Du hast ja auch gesagt, es sei nicht so einfach gewesen, wirklich äh, still zu sein, also nicht zu reden. Und dann äh, warst du aber ganz äh, einverstanden damit. ja? Genau, weil das ist ja, bezieht sich auch auf Bad Zornbrück, der spricht ja immer von so einer sogenannten Selbstfesselung. Ähm, wenn man nicht spricht und so ganz konzentriert dabei ist, hört man natürlich, also fokussiert man die Sinne auf das Zuhören. Und ich habe extrem stark zugehört und war ja auch dadurch immer verbunden. Und natürlich, wenn ich viel zuhöre oder stark zuhöre, gibt es dann ja auch Punkte, an denen ich das Gefühl habe, oh, ne? nee, nee, das stimmt. das stimmt so nicht. Oder das möchte ich nie so. Da soll in eine andere Richtung. Ich möchte das sein. Oder, ja. Auf der einen Seite war das so, ich war sehr gefesselt. Auf der anderen Seite habe ich mich extrem frei gefühlt, extrem viel mehr als heute. Du, war, du warst wie so ein Apnoe taucher sozusagen, die, die machen ja auch so Tiefenrekorde oder irgendwie so also es, äh, wo du mit also wirkt es so als hättest du die ganze Zeit die Luft angehalten und gleichzeitig als würdest du in so einer Schwebebewegung nicht, äh, äh, sozusagen dich dich äh, äh, in der Tiefe verhalten oder so. Das äh, fand ich äh, eigenartig, also dadurch wurde ich also in so eine Art äh, Tauch, Tauchkapsel oder so in, in so ein, gibt ja diese Forschungs-U-Boote, die rund um haben oder so nicht versetzt. Ja. Und das äh, war schon äh, eigenartig. Manchmal konnte ich gar nicht hingucken, weil ich dann dachte, was kommt denn da jetzt für ein Wesen auf mich ja. zu? Und ach Gott sei Dank, die, die Mechanik des äh, Bootes hält, hält dich äh, fern oder so nicht. Also, so. Ja, ja. Ja. Aber um. was, was, was, was folgt für das, das Arbeiten, dass wir da Dimensionen auch verpassen, indem wir uns aufs Reden und Quatschen beschränken? Oder ist, oder das also ich hätte auch Ideen, was ich sozusagen einbringen könnte in die, in, in die also bildnerisch oder, oder performativ und wird das auch als so eine Art Aufforderung sehen. Okay. Ja, ich habe noch, nein, mich hat, das, mich hat das fasziniert, dass ja, wir arbeiten ja mit dieser Aufzeichnung von Skype, dass Skype das ganz anders wiedergibt, als ich das jetzt sehe. Mhm. Das fand ich erstmal. Äh ähm, einfach als Moment feststellend, äh, dass sie das Ganze, da dass, dass ist ja so ein Algorithmus oder ich weiß nicht, so ein KI-System, was diese Bilder dann zusammenpuzzelt und da würde mich interessieren, vielleicht weiß der Michael das, wie diese Bilder in diesem Video, in dieser Videoaufzeichnung zusammengepuzzelt werden. Natürlich nach demjenigen, der spricht, das könnte ich mir schon vorstellen, aber wie, nach welchen Kriterien das auch zusammengepuzzelt wird. Oder oh, der hört gar nicht zu, hat er ja sein Vielleicht hat er abgestellt, ja. Wer hört nie zu? Ich glaube, äh, Michael hört, Filterraum hört gar nicht zu. Ah, Aber schauen. vielleicht weiß das doch, ja auch der Frank zu Doch, Ort. er hört. Doch, ich höre so. zu. Magst du was sagen, Michael? Nee, keine Ahnung. Doch, nee, ich höre jetzt zu. Jetzt hat er <lacht> es wieder abgestellt. Aha. Ja. Das Mikro hat er aus. Ja. So. ja er, er ist da die ganze Zeit am Chatten. Ja, nein, ich, ist ja auch. Äh, äh, dazu fällt mir ein, das ist mein, das ist ja, wir sind ja hier alle am Rande, also ist ja keiner von uns irgendwie im Internet, wir sind ja hier alle am Bildschirm am Rande des eigentlichen Geschehens und das wird eben aufgezeichnet und hinterher kann man sich das anschauen. Aber letztendlich ist ja keiner da richtig drin. Und ich meine, letztendlich hat es auch keinen, und das finde ich, da möchte ich einfach Bad Bruck auch bestecken. Es hat ja, wenn das hier ja auch virtuell abläuft oder halb real oder wie auch immer, hat es ja keinen richtigen Einfluss auf meinen Stoffwechsel. Also weil es hat keinen Einfluss auf das Mineralwasser, was ich jetzt trinke. Es hat keinen Einfluss auf das, wo ich auch hinschauen kann. Es hat keinen Einfluss auf diese Raumtemperatur. Es hat ja wie gar keinen Einfluss auf meinen wirklich real jetzt existierendes Umfeld. So. Mein Verhältnis. Umfeld. Also das, das ist doch. Ähm, also wenn es so wäre, dass es, dass das, was du, was du sozusagen siehst, was dir präsentiert, wird keinen Einfluss auf dein, äh, dann würde zum Beispiel Pornografie ja nie funktionieren. Die lässt sich ja auch heiß werden. Oder kalt oder was weiß ich, schwitzen und, und so weiter. Oder äh, also das, das ist also es hat auch einen also Einfluss auf, auf den Körper. Das würde ich schon behaupten. Inwieweit der jetzt im Augenblick äh, ist, äh, das ist ja mal eine andere Frage. Aber ich vermute schon, dass also es wäre sonst würden ja viele Phänomene gar nicht funktionieren. Also ähm, aber vielleicht weil ich jetzt gerade äh, spreche, äh, dann entreiße ich das Wort gleich mal. Ähm, der Andreas hat vor uns was über die äh, Tentakel gesagt und wie er sich da sozusagen so, so sein so das vorstellt, wie es ist. Ich mache jetzt gerade so ein, so, ein, so ein harmloses, also es hat als harmloses Experiment angefangen, äh, möchte ich sagen, so ein, so ein Experiment, äh, 30 Bücher, eine Frage. Da habe ich mir jetzt von wildfremden Leuten, da habe ich gesagt, ist es mir egal, nennt mir einfach ein Buch, ich lese das und, und ich führe diese 30 Bücher zusammen und, und mache dann noch so ein bisschen, äh, sage ich mal, Magie dazu und, und sage, dass es eine, äh, also im Stil einer, früher hat man gesagt, Diplomarbeit, heutzutage heißt das irgendwie anders, Bachelorarbeit oder sowas und, und, und macht das. Und jetzt habe ich äh, festgestellt, ähm, dass das ähnlich funktioniert. Also vielleicht du mit deinen Tentakeln. Ähm, ich habe jetzt eher so bis gerade eben noch die Vorstellung eines Stellnetzes gehabt. Mhm. Also dass diese 30, also ich sozusagen, ich befinde mich als Stellennetz in, in diesem von diesen 30 äh, Büchern aufgespannten Raum. Und jetzt... Äh, Versuche ich sozusagen, dass mich irgendwas anspringt. Ne? So, und das Merkwürdige ist, dass ich in der, in der ganzen Zeit, wo ich in diesen Büchern lese, dass ich in den Büchern nur das, also ich, da wird beschrieben, wie was ich mache. Also ich habe jetzt ein Buch gelesen, da, da, da wird so ein Gedanke formuliert, also geht es so um Spurenlesen und so weiter. Ne? Und da denke ich, ja, das ist ja genau das, was du jetzt gerade machst. Du, du suchst eine Spur, du, du unterscheidest äh, Vordergrund und Hintergrund. Jetzt habe ich ein anderes Buch hergenommen, da geht es um was ganz anderes. Da kommt das auch wieder vor. Auch wieder wird meine das, was ich tue. Und jetzt habe ich schon gedacht, jetzt hatte ich schon Angst gehabt, wenn ich das nächste Buch zur Hand nehme, dass da <lacht> auch wieder was beschrieben wird. Und das passt ja zu dem, also das ist das eine. Ne? Also die Erfahrung, dass, dass man in dem Buch, was man liest, also gut, ich habe jetzt am Beispiel Buch, kommt man selber vor. Und jetzt habe ich mir so vorgestellt, wenn das jetzt nicht nur mir so geht, hm. sondern auch anderen Menschen, dann lässt es ja eigentlich nur den Schluss zu und, und da hatte ich mit der, mit der Birgit so kurz drüber gesprochen, also, de, de, also es gibt ja den, den Begriff der Identität und, und, und der andere Begriff ist, also mathematisch gesehen, ne, also etwas ist identisch und der Ähnlichkeit. Ja. So, und wenn man jetzt so drüber nachdenkt, naja gut, also äh, ich komme ja aus so einem Buch, wenn ich es gelesen habe, komme ich ja anders raus, als ich reingegangen bin, also werde ich dort wahrscheinlich, also wird es wahrscheinlich nicht so ganz funktionieren, dass ich da nur mich selbst drinne finde sondern vielleicht auch ein Stückchen was noch von, von was anderem. So und wenn man das jetzt mal so zusammenbindet, dann kommt, also bin ich so draufgekommen, dass wahrscheinlich also alles auf der Welt schon mal irgendwie gedacht worden ist und aufgrund unserer Sterblichkeit sage ich jetzt mal, ne, also wie auch immer man das definiert, ähm, ab wann ist man tot? Ähm, dass es nur sozusagen nur Ausschnitte sind sind jeweils für uns sichtbar. Und das merke ich jetzt in dieser Arbeit mit diesen 30 Büchern, dieser harmlosen äh, Internetspielerei. Und jetzt hat es mich voll erwischt und dass ich jetzt mit, diese, mit, dieser, mit diesen 30 Büchern da so, also sozusagen, ich wollte eigentlich raus, ne, wollte was ganz anderes sehen und jetzt finde ich mich überall in diesen Büchern selber wieder. Also, das ist äh, schon mal eine ganz eigenartige, komische Erfahrung. Also hätte ich nie so gedacht. Also ich war, das war eigentlich, eigentlich hatte ich eine andere Idee gehabt, dass ich sozusagen von außen mal mit anderen Gedanken irgendwie konfrontiert wäre und, und mal was ganz auch abseitig abseitiges irgendwie sehe und auf der anderen Seite in der Form, ich bin gezwungen, diese 30 Bücher, und aus diesen 30 Büchern muss ich irgendwas machen. Also die müssen auch irgendwie, in dem, in dem Ergebnis müssen die auch drinne vorkommen. Ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, pff, das Buch sagt mir nichts, deswegen lasse ich es jetzt weg. Nee, das, das muss da drinne vorkommen. Ja? Also das, das ist nochmal, also das war zu diesem Thema Tentakeln, woran ich jetzt so gerade äh, gedacht habe, wo, wo das wieder vorkommt. Ja. Ne? Also ganz seltsam. Das, das ist doch eigentlich aber sehr phänomenologisch, ne? was du gerade wie du das schilderst, du gehst da sehr phänomenologisch um, was dir ich erscheint, das schreibst du und die Stellen, die ähm, dich interessieren oder die du interessant findest und die für dich wichtig sind oder bedeutend sind, die schreibst du heraus als Zitate und mhm. arbeitest damit weiter. Ja, also genau, also das ist ja, das ist ja, das ist ja genau das. Also ich kann ja nur ja. das sehen, was mich irgendwie anspricht, ob positiv oder negativ. Was anderes kann ich ja nicht sehen. Genau. So. Ist das so wie, äh, wenn, wenn man mit einem bestimmten Thema, also was weiß ich, äh, als wir ein Kind gekriegt haben, weil zwar Anita schwanger war, dann sah man auf einmal mehr Schwangere als äh, sonst je im Leben und dass das, so, das, das ist also so eine sein, ja? unterschwellige unterschwelliger ja, genau. Vorformung, Präf Präfiguration der Aufmerksamkeit da ist, die ja. dann äh, viele Stellen in den Büchern äh, überhaupt erst zum Leben erweckt, nicht so, dass du ja, also dann ja. das siehst. Obwohl ich glaube, es, es gibt auch dieses Moment der Entdeckung von was Fremdem, dass man ja, also genau. das so liest. Ja, das man, ist und dann halt denkt mit man, ähnlichkeit, Ah, ja. ah genau. Das meine ich mit Ähnlichkeit, ne? also mhm. dass es eben nicht genau das Gleiche ist, weil sonst könnte man ja, wenn man wenn man sich immer nur sich selbst da drin erfinden würde und nichts Ähnliches, ähm, dann wäre es ja unmöglich, dass man aus einem Buch irgendwie neu rauskommt, sonst würde man immer wieder gleich rauskommen. Ne? Das wäre dann wie ja. so ein -Tag, ne? Also Buch zu und dann bist du wieder, bist du wieder so wie vorher. Ne? Also so ist es ja nicht. Mhm. Aber man eben ja diese Zwei, äh, mhm. diese Dipolität von äh, Ähnlichkeit, nicht. also das Ähnliche ist eben, äh, beinhaltet das Fremde. Also ja. das des Anderen, nicht? während also die Identität einfach nur äh, sagt, ja, äh, kenne ich nicht nur, bin ich auch. Nicht? So, äh, sondern ja. äh, da, wo, wo etwas ähnlich ist, äh, äh, muss man ja den Unterschied mit wahrnehmen innerhalb äh, äh, des, des Gefühls. Nicht? Und ja. damit hätte Und man, man also natürlich gut. den Einstieg in die Welt des Anderen gefunden. Nicht? also indem man im ist, Ähnlichen also, den Unterschied sucht oder ob man im Ähnlichen die Bestätigung oder die, äh, die Unterstützung sucht. Nicht? Das ja dann das passt, die ja, das, und dieses Ähnlichkeit, das passt ja sehr gut zu dem äh, Thema, was wir schon hatten, schon mal, ich glaube, äh, in Kunsttalk 6, 7 und 8 und noch davor mit dem Porträt. Mhm. Porträt erkennst du ja auch nur dann, wenn die Ähnlichkeit noch vorhanden ist wenn die Ähnlichkeit nicht mehr vorhanden ist. Das hatte ja Bladzenka sehr oder Blazenka sehr gut dargestellt da, von ihrer ähm, Freundin, die sie als Modell genommen hat, dass es dann diesen äh, dieses Moment gab, dass die, das Modell sich in dem Porträt wie nicht wieder erkannt wurde. Äh, oder, bitte, äh, ja, oder ein Bild, Ja, genau, da kann man nochmal man könnte das jetzt nochmal hervorholen. Und das aufgrund dieser Ähnlichkeitshypothesen ähm, überprüfen. Ich gucke mir ja in, äh, in Pinterest äh, ganz viele äh, Bilder an, die so Porträts sein könnten. Nicht? Und ja. das, ich finde das, und zwar gerade da, wo die nicht künstlerisch bearbeitet sind, sondern einfach äh, gibt es ja weiß ich wie viele Millionen Fotos äh, von Leuten. Und äh, immer mehr kommt so für mich äh, dieses schillernde äh, Nehme an, eine Schauspielerin wird fotografiert, nicht? Ist das, und zwar in ihrer Rolle, nicht? Und trotzdem erkenne ich diese Schauspielerin. Und da ich den Film nicht kenne, erkenne ich die sogar stärker als die Rolle. Ist das jetzt ein Porträt oder nicht? Nicht so. Also da gibt es so viele äh, Fragevarianten, nicht? Oder berufsmäßige Leute, die sich berufsmäßig fotografieren lassen, oder Leute, die, äh, im Leben eine Rolle einnehmen, meinetwegen in irgendeiner Form eine Berühmtheit sind. Und äh, immer ist so dieses Moment, man hat auf einmal das Gefühl, man hätte eine Beziehung, man ken kennt es. Und dann in dem Moment, wo man dann eben sagt, nein, nein, das ist alles äh, vorgespiegelt, in dem Moment taucht auf einmal dieses Moment einer absoluten Fremdheit auf und äh, man wird sich des, der Distanz bewusst und die würde sich fortsetzen, selbst wenn man diese Person treffen würde. Und also, die, also so... Wie soll ich sagen so so äh, feinfiedrig empfinde ich dadurch jetzt immer mehr dieses Themenfeld Porträt und, und hätte wie immer äh, eher große Angst Porträts zu zeichnen oder zeichnen oder da herstellen zu wollen nicht also es ist, äh, bis hin zum Fotografieren ich fotografiere eigentlich fast nie Leute sondern also Pflanzen yeah. Kichte und sowas hm. yes. Genau, da, Das ist gut jetzt, dass du das gesagt hast nochmal mit dem, weil ich habe eben zwischenzeitlich wieder gut zugehört und habe dann gedacht, mein Gott, was hat das denn jetzt alles noch mit Kunst zu tun, weil wir waren jetzt schon bei Schauspielern und äh, ja, Selfies und so weiter. Und dann habe ich noch gedacht, das ist vielleicht doch eine gute Spur, mit dem, wenn man etwas als Kunst bezeichnet oder als Kunst empfindet oder als Kunst wahrnimmt oder so, dann hat es vielleicht auch sehr viel mit der Ähnlichkeit zu tun, die man ähm, dem bei, ist das jetzt Messen? Nein, Messen nicht. Diesen, diesen tollen Typ mit dem Goldhelm, den finde ich total klasse, kunstähnlich. <lacht> Welchen? Ja, den, der, ich glaube, Dürer war das doch, ne? Also, der diesen Mann mit dem Goldhelm gemalt hat. Ja, jetzt so, schreibt er. So, ja, ja, so ja. Kunstähnlich wie noch was. Ja, das ist wunderbar. Ich habe das jetzt zu schmalspurig gemacht. Hier schreibt der Filterraum gleich, haha, Schauspieler sind keine Künstler. Was ist das denn? Ja, gut. Dann können wir ja mal wieder machen, wie, wie breit ist denn unser Kunstbegriff? Gehören es äh, Gehört alles dazu? Kinder? Alles? Ja, okay. je nachdem, wie man das äh, situativ angeht. Natürlich auch, auch äh, alles. Also <lacht> von daher, da kommen wir genau an diesen Punkt von deiner Frage, was macht äh, Kunst heute gut? Nicht? Äh, äh, das ist natürlich ein großes Thema, da können wir vielleicht auch mal einen ganzen Talk äh, dem widmen, weil ich finde, dass, äh, von dem, also jetzt aus der eigenen Erfahrung heraus, nicht? Äh, so wie ich durch Museen schlender inzwischen, nicht? Dass, äh, so durch äh, Zürich, Köln, Hamburg nicht? und immer denke ich ja, dass Siehst du eigentlich überall das Zeug und so, nicht? Und da wird wieder ein neuer Künstler durchs Dorf getrieben und sowas, nicht? Also, da bin ich ganz äh, äh, distanziert inzwischen oder, oder fast, äh, fast überdurchschnittlich. Während ich äh, so einfachste Vorgänge, die auf der Straße ablaufen oder warum steht hier ein weiß-roter Pfahl und irgendwie solche Sachen, die, das, die können mich richtig faszinieren, nicht? Also, da bin ich, äh, ich habe das Gefühl, im Bereich der der, der Kunstkollegen ist das mit dem Entdecken immer schon derartig vorschabloniert, dass ich da dann irgendwie so viel wegräumen muss, bevor ich dazu komme, was, was für mich wichtig ist oder so. Aber das ist jetzt nur am Rande. Also ich will da keinem an den Karren fahren, aber es ist so. Ja, von daher finde ich, mach mal das doch mal zu einem großen Thema. Hätte ich also Spaß dran. War es zum großen Thema? Das war eine Frage, mhm. die da als sie da hieß. Äh, also, will ich nicht suchen. Was macht, äh, was macht äh, äh, Kunst heute gut? Ja, ja. No. So, ich wir sind fünf, Kunst sechs, sieben acht. Minuten vor oder sowas äh, vor vor äh, acht. Wir hätten noch eine Frage zu bewältigen. Rituell. Äh, was macht der Künstler heute oder so? Was, wie geht es dem Künstler heute? Ach, ja, ja, ja, gut. Ja, ja. Das, äh, wäre jetzt jetzt ein ein mal erstmal die Wikipedia-Definition ne? mhm. hier in den Chat gerutscht, rein reingestellt worden. Ähm, den, die könnten wir ja, das könnten wir ja noch mal. <lacht> Künstler im Sinne dieses Gesetzes ist, wer Musik darstellende oder bildende Kunst schafft, ausübt oder lehrt. Mhm. Aber der Gedanke, da, äh, wer hat das geschrieben hier Filterraum? Ja, aber das ich, ist alles Wikipedia, das kann ich Ja, aber haben. nein, das er, er fängt das als. Wiki, Wikipedia a priori. Das ich ist da. also wirklich, ist ein Hammer. Wir haben ein, haben das a priori entdeckt. Es steckt also unter folgender Webadresse. <lacht> <lacht> Das lässt sich diskutieren und es hat diverse Hinter, Hinterebenen. Äh, Versionsgeschichten, Versionsgeschichten. Versionsgeschichten, genau. Da kann also, die, der Einzelne jetzt die, bis zum Dings, na, Wikidata möchten wir jetzt gar nicht besprechen, oder doch? Nein. Gut. Nee. Wir haben nur noch. <lacht> ich glaube, wir gehen, jetzt, <lacht> wir gehen jetzt wirklich mal zu der Frage: Wie geht es denn dem Künstler oder wie geht es ihm heute? geht es den Künstlern und dem Künstler und der Künstlerin? Also ich fange gleich mal an, danke, wenn ich das sagen kann. Ich finde, das ist, äh, Kunst ist immer eine große Herausforderung. Und äh, für mich sollte das auch mal bleiben, eine große Herausforderung, weil äh, ohne Herausforderung ohne Risk, no Chance, also ohne Risiko, keine Chancen und so. Das klingt alles jetzt ein bisschen plakativ, soll es gar nicht so gemein sein, aber diese Herausforderung. Und zwar nicht an diesem, an dieser, in dieser Ähnlichkeit immer hängen bleiben, sondern auch mal wie so einen Sprung über den eigenen Schatten zu machen und als aus bestimmten auch ästhetischen Herangehensweisen und so wie sich hinausbewegen, also was Neues ähm, auszuprobieren, zu wagen und äh, nicht stehen zu bleiben. Ich habe letztens gelesen, identifizieren ist langweilig und das stimmt auch. Identifizieren ist total langweilig. Hm. Kunst identifiziert nicht. Hm. Der Künstler, also die Antwort, die ist dann, wie geht es Künstler heute? Ich geh, ja. Mhm. Ich möchte gerne etwas sagen. Aber wie geht es im Prinzip heute? Ich kann nicht erzählen. für jeden sprechen, ich habe nur jetzt für mich gesprochen, für mich ganz alleine. Ich möchte gar nicht für jemand anders sprechen. Ja, ich möchte eine Erfahrung erzählen, was ich heute gehabt habe. Heute ist bei mir eine junge Fotografin, Fotografin, die mich porträtieren sollte. Also sie tiggerte mit der Kamera hin und her, sie hat die Bürger angeschaut und fand das alles so seltsam. Dann habe hier die Kamera weggenommen, aber habe hier gesagt, setzen Sie sich hier auf meinen Platz, ich fotografiere Sie. Und das war noch verrückt, die war so erschrocken. <lacht> hat auch meine Bilder gesehen, was ich von ihr gemacht habe als Porträt und hat sie gesagt, das habe ich noch nie gemacht, das ist für mich eine gewaltige Erfahrung. So, ich bin sonst ausgelaugt. Ich bin noch froh, dass ich mich hier eingeschaltet habe, etwas äh, eben zuzuhören. Ja, ich wünsche euch noch schön ich Jetzt bin ich raus. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ja. Äh, eben äh, zu, einfach die, das ganze Setting umzukippen. Ja, super. Ja, toll. Hm. Ja, wenn ich darf, dann, äh, dann gehe ich mal. Also bei mir ist heute... Ähm, also diverse Ideen über diverse Projekte in meinen Kopf gekommen, und dann wieder verschwunden, dann wieder aufgetaucht. Und ich hatte das Glück, also relativ viele von denen als Stichworte äh, doch aufschreiben zu können. Das wird so die nächste Zeit äh, brauchen, bis ich das äh, bedacht habe. Äh, und dann habe ich ja dieses Buch und das musste ich reklamieren, weil sich die Seiten geworfen haben und äh, im Dialog mit dem Hersteller ist das eben doch ganz günstig gelaufen, dass die das jetzt nochmal machen. Und ich hoffe, das dürfte in den nächsten Tagen ankommen, dass dann äh, die Seiten alle plan liegen und es nichts ver sich verwirft und so. Aber währenddessen habe ich ja das Buch trotzdem schon gehabt und immer drin rumgeblättert. Und das ist dann so ein Hin- und her Schwanken zwischen, oh, das habe ich geschrieben, ich etwa nicht, so, und äh, dem äh, gleichzeitig oh Gott, dass die meisten Leute werden das sofort wieder zumachen, wenn sie ja die ersten drei Worte gelesen haben und äh, so, so ein Hin und Her äh, äh, Schlingern zwischen solchen äh, Gefühlen und äh, äh, ja Wahrnehmungsmustern äh, oder so, nicht das war also heute dadurch das war so ein instabiles äh, Ding, nicht wo ich wo ich dann auch wiederum fand, wenn ich mich dann wieder reingelesen habe, nee, das ist doch alles ganz treffend, also das konntest du gar nicht anders sagen, nicht? aber umso schlimmer, nicht? du willst was sagen und äh, es ist äh, vielleicht für viele Leute egal oder was und dann aber denke ich, ja, wieso, was, was erwarte ich da und äh, so, also es war so ein ganz komplizierter Prozess von Verarbeiten mit eigenen Eitelkeiten und äh, äh, Wünschen und un unbedachten Wünschen und und so weiter äh, umzugehen. Und äh, äh, trotzdem ist da eben die Realität von diesem Ding. Nicht? Das finde ich also ganz schön. Und ich fange jetzt an, das so vorsichtig zu verteilen an so Leuten, wo ich dann eventuell Rückmeldung kriege und dann zu gucken, was mache ich mit der Rückmeldung. Aber jedenfalls habe ich vor, diese Orakelserie die ich damit angefangen habe, ähm, oder dieses die mit den Orakeln weiter zu verfolgen. Also da kommen noch bestimmt zwei, drei andere Bü Bücher und dann denke ich aber, es ist nur die Auflage ein Exemplar, das setzt das ja mit einem Original gleich. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Und so und so weiter, nicht? Also es, irgendwie auf einmal bin ich in so einem, so einem seltsamen Zwischenreich, was, wo ich nicht mal weiß, ob es mich runterzieht oder nicht runterzieht. Das ist heute so der, der Tag oder, gewesen. Oder ob es sich hochzieht. <lacht> oder hochzieht, oder genau. Oder zur und, Seite zieht, transversal. Oder genau. Und und genau. <lacht> ja, ich, ich, aber es äh, soll dich jetzt äh, nicht zerreißen und es soll uns nicht zerreißen. Ich ergreife das Wort, um den Abschluss zu machen, denn die Stunde, ja. Leute, ist ja, ja, vorbei. Ja, ja. Eine ja es ist, ich sag ja. noch was. Ich sag noch was, wie es mir geht. Ja. Ähm, also nochmal rückwärts auf, auf den letzten Talk. Äh, da habe ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt, aber ich fand mich eben auch angespannt und also in einem positiven Sinne äh, durch dieses Strukturieren und dadurch habe ich eigentlich, äh, also vieles ist mir entgangen, also hätte ich hinterher gar nicht sa sagen können, ähm, was ist da jetzt genau gelaufen, ich war ganz platt über Birgit, die das so ganz toll fand und dieses und jenes beobachtet hat ähm, und jetzt Heute äh, fühle ich mich auch strukturierter und bin eigentlich sehr zufrieden. Ähm, irgendwie hat das so, also kommen, kommen da so zwei Ebenen zusammen, also so mein träumerisches Ich, äh, was so in alle Richtungen geht und was, was, was eine Form kriegt und wo wir uns aufeinander beziehen. Äh, ja, fühlt sich sehr gut an. Wunderbar. So. Machen wir oh. Pingeling oder so. Ja, machen irgendjemand ein Abschlusswort? War doch das hier, war schon toll. Abschluss. Ja, dann also war der es der Kunsttalk. talk schön, dass du aufgetaucht bist. Ja, ah, mach, hat ein, mach, mach hat den besseren Gong. Wir machen zusammen, wir machen zusammen. Blaschenka, mach den Gong, bitte. <lacht> Hört man nicht. Hört man nicht? Nee, hört man nicht. Du hast das Mikrofon abgestellt. Mikrofon, okay, okay, jetzt. Ja. <lacht> <lacht> okay, so, wir können weiterreden, aber der Anruf ist noch nicht abgeschaltet. Nee. Birgit, du musst eben äh, ausmachen. Ja, ich mache das gerade, ich bin...